Ah, Lilo, heute mal aus äh, aktuellem Anlass, äh, ein kleiner Blick hinter die Kulissen, hinter die Kulissen, sucht mal nach äh, Arena Das, Das, Dunas, Das, Dunas, gut. Jetzt sagt ihr natürlich ja, da ist doch jetzt gar nicht die Weltmeisterschaft. Ne? Da ist ja gar. nicht. Gut Maps. Ne? Wir gehen mal auf Google Maps. Warum? Ne? Warum komme ich jetzt auch auf die? Ne? Da ist doch jetzt überhaupt nicht das Spiel, ne, das Wichtige. Ne? Google Earth. Klicken wir mal drauf. Ne? Wir hatten es ja letztens äh, mit mit einem Konstruktionsprogramm und ab und zu äh, ja mache ich auch noch was zwischen den Videos. Ne? Vielleicht ganz interessant, mal einen Blick zu werfen auf die transparenten Streifen in der Arena das Dunas. Und man kann dieses kleine Symbol des Fußballspielers rüberziehen in das Stadion. Das macht er gerade mal gut. Und wie gesagt, macht mal einen Blick auf diese schönen transparenten Streifen. Also durch dieses Stadion kann man durchgehen. Ja, kann durchgehen. Ne? Warum die komische Streifen? lang gucken wir gleich. So, weiter. kann wir durchlatschen. Das finde ich ganz witzig. ne? Mit Google Street View sind die mal durchs ganze Stadion hier in Arenas, das Dunas. Da kann man sich auch mal hinter die Kulissen begeben. Ne? Gehen wir mal da hoch. So, hier sind wir hier hier mal oben ne? bei NEC. Vielleicht mal so als Wegmarke da, da mal so rumlatschen. Ja, mal so einen Blick nach oben. Wir haben auch eine komische, transparente Streifen ne? da. Ganz interessante Gebäudeform. Ganz ne? also sehr äh, konstruktiv äh, aufwendig. Ne? Und diese komische Transpa Warum die transparente Schreibt Nun, ne? no. gehen wir mal weiter. Ne? Da kann man so durchlatschen. Oh, guck mal, da kann man auch mal rein. Ne? Da könnte man vielleicht mal äh, sich hinter die Kulissen begeben. Guck mal, ne? Die brasilianische Nationalmannschaft bereitet sich aufs Training vor. Ja, wunderbar. <lacht> ja, wunderbar. Äh, da kann man, also ich finde das so witzig, ne? Also das ist die äh, Toilette von Nehmer. Da kann man noch weiter, ne? Kann man weiter. Also die transparente Streifen finde ich interessant. Äh, nee, da schlafe nicht ich, da schlafen andere Leute. Ne? Der sieht gut cool aus, der Kollege Hallo. Äh, das könnte ich jetzt gut sein, ne? Also dieses transparente Streifen äh, Arenas das du das? Also ja, gut. Ich habe da mit konstruieren dürfen, aber ich, ich bin nicht auf den Fotos drauf. Ne, da bin ich nicht. Ne? Äh, ich bin viel äh, sportlicher gebaut als dieser <lacht> Find ich jetzt, also, Schaut euch mal das an. Ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht ganz einfach zu konstruieren ist und in 3D zu konstruieren ist. Also wer mal technischer Zeichner lernen will und dann vielleicht noch seinen Ingenieur drauf macht, so wie ich, der darf dann vielleicht auch mal, wenn auch nur von Deutschland aus, so schöne Streifen machen, wo man durchgucken kann. Zum Beispiel in Arenas das Dunas und das du nicht nass wirst. Deshalb heißt das, das du nass. Ne? Dass du nass, nicht nass wirst. So, ne? Dünen, Dünen heißt. Gut. Jedenfalls kann man da rein und da kann man auch wieder raus aus Googles Street View. Gut. Und wer sich denkt, warum ist das alles so schief, der schaut sich mal das Stadion von oben an. Ne? Sehr konstruktiv. Aufwendig gewesen. Warum ist das so schief? Eigentlich ist es gar nicht schief. Ne? Wenn man von oben guckt, ist nämlich alles äh, parallel zu den Außenkanten des Stadions. Ja, und es war ein Stückchen Arbeit. Also, wer sich immer schon gefragt hat, was ich so zwischen den Videos mache, so, so Späßchen mache ich dann zwischendrin. Wer einfach nur mal durch die Stadien latschen will, der googelt mal so ein bisschen rum. Wie gesagt, äh, hat mich eigentlich mehr interessiert das Gebäude als die Spiele, weil ich da so ein bisschen mit helfen durfte. Also, wenn ihr mal einen Beruf ergreifen wollt, ich habe ja viel jüngere Zuschauer auf dem Kanal. Ne? Ja, Ingenieur ist nicht schlecht, ne? dem ist nichts zu schwer. Ne? Gut. Wie gesagt, äh, warum das so schief ist, wahrscheinlich weil ich schiebe, ansonsten hat er keinen Grund. Irgendein Grund muss ich es ja haben. Also, ich bin ja auch nicht wenig stolz, dass ich da so ein bisschen mitmachen durfte bei der Fußball-WM auch wenn ich nicht persönlich dabei war. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und Tschüss.